Dann, äh, hi, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, ich bin der Paolo und ich erzähle euch jetzt was zu alternativen Tastaturlayouts und äh, alternativen Tastaturen. Ähm, Erstmal vielleicht. Bisschen Hintergrund, bisschen Geschichtsstunde. Äh, warum sehen unsere Tastaturen eigentlich so aus, wie sie aussehen? Ähm, ist ja alles ein bisschen komisch. Und äh, hier Querz, Querti, äh, wer hat sich denn das bitte schon ausgedacht? Wäre es nicht viel sinnvoller, einfach die ganzen Sachen nach dem Alphabet zu ordnen? A, B, C, D, E und so weiter. Oder ähm, wa warum sieht das eigentlich so aus, wie es aussieht? Ähm, und äh, ja, warum haben wir auch irgendwie die Tasten so in kleinen Gittern überhaupt angeordnet. Das war nicht immer so. Um euch mal hier ein Beispiel zu zeigen, äh, das ist eine super, super alte Tastatur, ähm, die wirklich ja vielleicht so den, den ersten Gedanken, auf den man kommen könnte, ähm, äh, nämlich einfach eine normale Klaviatur zu nehmen, bevor es überhaupt äh, Schreibmaschinen und so weiter gab, ähm, zu nehmen und, und da einfach Buchstaben drauf zu legen. Also äh, das ist ein Fernschreiber aus dem 19. Jahrhundert, ähm, hier kyrillisch, ähm, und genau, also so kann das auch aussehen. Das hier ist jetzt vielleicht schon ein bisschen äh, ja, bekannter und sieht auch ein bisschen gewohnter aus. Das ist äh, eine Schreibmaschine und die hat jetzt auch schon die moderne Belegung, nämlich äh, querz, da seht ihr es. Und äh, warum das Ganze so ist, das sieht man jetzt auf diesem Bild. Äh, bei der Schreibmaschine haben wir nämlich so verschiedene Klöppel, so verschiedene Anschläge und die, äh, die, schlagen über so ein Band, was mit Farbe äh, getränkt ist, auf das Papier und alle an der gleichen Stelle. Jetzt ist das Problem, wenn man gleichzeitig mehrere Tasten drückt oder die Tasten zu schnell hintereinander drückt, dass dann sich diese verschiedenen Hebel alle in der Mitte verhaken. Die versuchen dann alle gleichzeitig auf die gleiche Stelle zu schlagen und kommen sich in die Quere. Und was man sich jetzt gedacht hat ist, wie kriegt man das hin, dass äh, sich diese Klöppel nicht so oft verhaken. Ja, man ist hingegangen und hat äh, die englische Sprache analysiert und geschaut, welche Buchstaben treten häufig in Kombination auf, also welche zwei Buchstaben folgen oft aufeinander. Und dann hat man versucht, die zwei aufeinanderfolgenden Buchstaben so weit wie möglich auf der Tastatur auseinander anzuordnen. Dass wenn man den einen Buchstaben zuerst drückt und danach den anderen, dass dann wirklich diese Hebel auch möglichst weit auseinander sind und sich nicht mehr so leicht in die Quere kommen. Das hat dann zu einer relativ komischen Belegung geführt, wie wir sie heute kennen, diese Querzbelegung. Und äh, schon relativ früh aber war dann diese eigentliche mechanische äh, Einschränkung, die das Ganze beeinflusst hat, nicht mehr gültig. Also wir sehen hier einen IBM äh, Type Ball von der IBM Selectric, mit der man dann ähm, auch noch mechanisch, also es ist immer noch eine, eine Schreibmaschine, ähm, aber... Äh, schon nicht mehr mit diesem Klöppelsystem, sondern mit so einem austauschbaren ähm, ja, Typeball schreiben konnte. Und der Vorteil hier war, dass man nicht mehr an eine einzige Schriftart gebunden war, sondern man konnte halt mit ein und derselben Maschine einfach zwischendurch diesen Typeball da auswechseln äh, und dann hatte man eine andere Schriftart, konnte zum Beispiel Kursiv oder in irgendeiner Schreibschrift schreiben oder auch in einem anderen Alphabet und man hatte auch nicht mehr das Problem, dass äh, sich diese Klöppel verhaken. Das heißt, äh, mit der Einführung des IBM äh, Selectric Typeball hätte man auch ein anderes Tastaturlayout nehmen können. Hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, aber äh, es gab dann Überlegungen und es gibt auch alternative Tastaturlayouts, die tatsächlich veröffentlicht wurden. Ähm, und auf die möchte ich jetzt eingehen. Ähm, das hier ist ein super altes, das ist äh, ein Patent von äh, 1896, äh, eingereicht von dem gleichen Menschen, der auch das querz layout äh, entwickelt hat. Das heißt, diese Überlegung, irgendwie eventuell die Tasten doch noch anders anzuordnen, ist gar nicht so neu. Äh, das gab es damals auch schon. Ähm, und... Das, was aber heute ein bisschen verbreiteter ist, ist zum Beispiel hier ein Layout, das heißt Dvorak. Da sehen wir jetzt gleich schon ein paar interessante Sachen, nämlich zum einen, dass die ganzen Vokale hier geklustert quasi zusammen auf der sogenannten Home Row liegen. Das heißt, wenn ich meine Ausgangsposition quasi habe, in der ich komplett entspannt die Finger auf meiner Tastatur liegen habe, dann liegen die für gewöhnlich hier in der Mitte auf dieser Zeile. Und weil man quasi in jedem Wort, das man schreibt, mehrere Vokale benötigt, ist es gut, wenn die Vokale einfach zu erreichen sind und ich meine Finger nicht groß bewegen muss. Das sehen wir jetzt hier. Das sehen wir in einer ja, leicht abgewandelten Form, auch hier bei dem Layout, das heißt Comac. Nicht ganz so strikt durchgezogen, aber wir sehen auch das A und dann die anderen Vokale hier E, I, O und das U. Zwar um eins verrückt, aber immer noch äh, relativ gut erreichbar in der Mitte. Ein Layout, das ich selbst benutze und das vielleicht für euch auch interessant ist, weil es auch die deutsche Sprache explizit unterstützt und für die deutsche Sprache optimiert ist, heißt Neo2. Hier haben wir auch wieder diese Regel, dass alle Vokale in der Mitte auf der Home-Row liegen und ähm, ihr seht aber schon, wir haben zusätzlich Unterstützung für Umlaute, äh, die es in den anderen Layouts nicht gibt, weil die eben für die englische Sprache entwickelt wurden ähm, und wir haben zum Beispiel auch ein scharfes S. Was bei Neo jetzt zusätzlich noch super cool ist, ist, dass es mehrere Ebenen gibt. Also wenn ihr die Tastatur ganz regulär benutzt, dann habt ihr eure Buchstaben und wenn ihr Shift drückt, dann habt ihr Großbuchstaben. Aber wenn ihr jetzt Caps Lock drückt, was eigentlich eine ziemlich unnötige Taste ist, wenn ihr euch mal irgendwie das so überlegt, also wie oft schreibt ihr irgendwie nur in Großbuchstaben, kommt jetzt nicht so häufig vor, hoffe ich mal. Ähm, Deswegen haben sich die Leute bei Neo gedacht, was, was kann man mit der Tasse noch machen? Wenn ihr die drückt, dann kriegt ihr eine zusätzliche Ebene. Und da habt ihr jetzt all diese Symbole ähm, sehr schön angeordnet. Gerade beim Programmieren äh, habt ihr wahrscheinlich öfters den Fall, irgendwie, ihr müsst geschwungene Klammern, ihr müsst runde Klammern, äh, ihr müsst eckige Klammern. Oft in Paaren eingeben. Und äh, hier seht ihr, da sind zum Beispiel die eckigen Klammern, die geschwungenen Klammern direkt schön nebeneinander angeordnet und ihr müsst nicht wie auf dem deutschen Tastaturlayout irgendwelche Verrenkerungen mit äh, AltGR und 7, AltGR 0 ähm, tippen. Ist ziemlich einfach und äh, macht das Ganze angenehmer. Wenn ihr das seht, ist das jetzt vielleicht erstmal super weird und äh, ihr denkt euch, oje, das, äh, wie soll man sich sowas bloß merken und das, auf der Tastatur steht es ja komplett anders drauf. Ähm, das kann ich niemals benutzen. Aber keine Sorge, es gibt kostenlose äh, Software, die euch da helfen kann, sogenannte Tipptrainer. trainer äh, Eine davon ist k -Touch. Damit habe ich selbst diese Neo2-Belegung gelernt. Ähm, da kann man sich dann irgendwelche Übungsaufgaben rauslassen, die einen Schritt für Schritt quasi dieses Tastaturlayout wirklich in kleinen Stücken lernen lässt. Man fängt an mit nur einem, einer kleinen Auswahl an Buchstaben und fängt dann an Wörter zu schreiben, die eben nur diese Buchstaben benötigen und nach und nach lernt man dann immer mehr dazu. Damit bin ich jetzt am Ende vom ersten Part meines Talks zu alternativen Tastatur. Belegungen, aber man kann nicht nur die Tastatur irgendwie anders belegen, sondern man kann auch die Tastatur selbst nochmal komplett umdenken und äh, vielleicht schauen, ob es da Optimierungspotenzial gibt. Ja, alternative Keyboards. Ähm hier mal eine Auswahl an proprietären Keywords. Also die sind äh, von kommerziellen Herstellern und da ist die Hardware und die Software alles ähm, ja, proprietär und geschlossen. Ähm, man kann irgendwie in den Laden gehen, sich die bestellen. Ähm, bei der Data Hand, die kann man auch so nicht mehr kaufen, aber äh, prinzipiell äh, das ja, sind, sind fertige Produkte, die, die konnte man mal kaufen oder die kann man kaufen. Äh, und ihr seht schon, äh, die ja, sehen eben auch Komplett anders aus als irgendwie so eine reguläre Laptop- oder Computertastatur. Äh, was auffällt, ist, dass es meistens in irgendeiner Form äh, eine Symmetrie gibt. Das ist auch logisch, wenn ihr euch irgendwie eure Hände anschaut. Ihr habt zwei Hände ähm, und die sind weit, weitestgehend symmetrisch. Warum also ist irgendwie eine normale Computertastatur so komisch äh, schräg nach links irgendwie äh, gebogen? Das hängt halt auch mit der Historie äh, mit den Schreibmaschinen zusammen. Da war das einfach eine technische Limitierung, man konnte das nicht anders bauen, aber heutzutage mit Computertastaturen gibt es eigentlich keinen Grund mehr dafür. Äh, deswegen seht ihr hier, okay, es gibt immer äh, eine Hälfte für die linke Hand, eine Hälfte für die rechte Hand und äh, die sind dann oft auch so ein bisschen geneigt, einfach weil eure Hände ja auch nicht irgendwie so hier vorne aus eurem Körper rauskommen, sondern eben äh, seitlich und wenn ihr dann die Hände vor euch liegen habt, dann liegen die meistens in einem leichten Winkel. Es gibt jetzt aber nicht nur diese proprietären Tastaturen, sondern äh, es gibt auch Open-Source-Modelle, bei denen ähm entweder komplett wirklich von der Hardware bis zur Software alles öffentlich ist und ähm, ihr euch das ganz einfach selbst nachbauen könnt oder teilweise Modelle, bei denen ähm, zumindest die Software öffentlich ist oder die Firmware, die da drauf läuft und mit der ihr euch dann zum Beispiel eure ganz eigene individuelle Tastaturbelegung direkt in der Tastatur programmieren könnt. Ähm, wir sehen jetzt hier äh, vier Modelle, die Ergodox, Edges, das äh, OLKB Plank und das Keyboard Model 1. Ähm, ich habe auch, auch hier äh, drei von den vieren dabei. Falls ihr irgendwie Interesse habt, das nachher auszuprobieren, ähm, ja, sprecht mich einfach gerne an. Das äh, Ergodox, das Erdschirr und das OKB habe ich dabei. Ähm, Gerade mal hier vielleicht repräsentativ, so sieht das Ganze dann aus, und äh, die sind, wie gesagt, komplett äh, Open Source, also die habe ich selbst gebaut, nach den Anleitung äh, aus dem Netz, und äh, das, das könnt ihr auch machen. Ähm, abschließend vielleicht noch ein paar super crazy Sachen, ähm, die nochmal darüber hinausgehen. Äh, corded Keyboards. Warum muss ich eigentlich immer für jeden Buchstaben eine Taste drücken? Äh, warum kann ich nicht äh, einen Buchstaben erzeugen, indem ich mehrere Tasten gleichzeitig drücke? Also äh, so wie wenn ich Akkorde auf einem Klavier spiele. Das ist die Idee hinter Chorded Keyboards. Äh, und zum Beispiel hier mit dieser Tastatur, äh, Engelbart's äh, Keyboard, die ist, ist eine ziemlich alte Tastatur aus den 60ern, ähm, da brauche ich nur noch eine Hand und habe die andere Hand komplett frei für die Maus. Das heißt, ich kann wirklich ganze Texte schreiben und brauche meine rechte Hand dazu nicht. Das gleiche gilt für diesen Microwriter. Und ansonsten gibt es auch noch Stenografie, Tastaturen, wie hier unten dieses Steno-Keyboard für Benutzung mit einer Software, die nennt sich Plover. Und damit gebe ich auch wieder ganze Akkorde quasi ein, also ich drücke mehrere Tasten gleichzeitig und erzeuge damit dann aber nicht einzelne Buchstaben, sondern ganze Silben oder Worte. Und äh, was das dann ermöglicht, ist, äh, dass man in Echtzeit Gespräche transkribieren kann zum Beispiel. Also äh, Tastaturen, die so ähnlich aufgebaut sind wie diese hier, werden zum Beispiel in den USA, in den Gerichtssälen benutzt, um die Gerichtsverhandlung zu protokollieren. Und äh, es ist dann möglich, damit 200 Wörter pro Minute oder schneller zu schreiben. Wenn ihr äh, irgendwie regulär auf eurer Tastatur tippt, dann schafft ihr wahrscheinlich, wenn ihr wirklich schnell tippt, so ungefähr 80 Wörter pro Minute oder so. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich schnell. Mit dem System, wie gesagt, 200 Wörter pro Minute oder mehr. Und äh, schlussendlich natürlich noch äh, Touch-Keyboards. Ich meine, heutzutage läuft total viel Texteingabe äh, auch einfach über Touchscreens auf dem Handy, auf dem Tablet. Ähm, teilweise haben die Laptops ja mittlerweile auch Touchscreens. Ähm, da vielleicht auch nur als kleinen Ausblick, was es irgendwie gibt und ja, dass man einfach ein bisschen äh, sich umschaut und nicht alles als gegeben annimmt. Äh, hier zum Beispiel das Minum-Keyboard bei dem alle Buchstaben auf einer Linie angeordnet sind und einfach nur äh, durch die Hin- und Herbewegung äh, und dann zusätzlich einen statistischen Filter, der eben schaut, wie wahrscheinlich ist jetzt welches Wort, ähm, kann ich hier super Platz sparen, Text eingeben. Äh, total oft nimmt ja irgendwie die Tastatur einfach direkt die Hälfte des Bildschirms ein. Wenn ich einen kleinen Bildschirm habe, äh, ist das zum Beispiel einen, äh, eine Möglichkeit, da deutlich Platz zu sparen. Oder auch noch super interessant, hier unten rechts, die äh, 8 pentastatur bei der man auch relativ wenig Platz braucht und relativ unpräzise Gesten machen kann, äh, um einzelne Buchstaben einzugeben, indem man quasi äh, so ein Steuerkreuz umkreist. Äh, sieht man vielleicht auf der Folie jetzt nicht so super gut, aber die Folien sind auch alle online und ihr könnt euch das irgendwie sonst nachher in Ruhe noch anschauen. Ja, ähm, insgesamt, wenn ihr euch noch mehr anschauen wollt, äh, gibt es einen Keyboard-Layout-Editor, in dem ihr euch eure eigenen Keyboard-Layouts zusammenstellen könnt nach Belieben ähm, und dann auch mit anderen Leuten teilen. Äh, es gibt das Desk Authority und Geek Hack Forum. Das sind beides äh, Online-Foren, in denen sich ja äh, Leute, die sich für Tastaturen begeistern können, aus, ähm, miteinander austauschen können. Äh, und es gibt die Bill Buxton Collection. Bill Buxton ist ein äh, Forscher bei Microsoft Research, der eine Vielzahl an ähm, Eingabegeräten und unter anderem ja auch sehr interessanten Tastaturen äh, gesammelt hat über die Jahre und äh, ja, fotografiert, beschrieben und eben online leicht verfügbar äh, zugänglich macht. Also falls euch das Thema interessiert, kann ich euch unbedingt empfehlen, da mal reinzuschauen. Äh, die ganzen Sachen sind anklickbare Links. Wie gesagt, die Slides äh, gibt es hinterher, könnt ihr euch online anschauen. Und äh, ja, damit wäre ich auch schon am Ende. Danke euch für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, wer äh, nachher mal ausprobieren möchte, äh, kommt gerne vorbei, sprecht mich an. Ähm, ja, hat mich gefreut.